Ich bin immer auf, auf die Suche nach meiner Heimat. Ich bin manchmal Deutscher, Surer, Schachspieler, Schriftsteller. Mein Oma ist Drusin und die Drusin glauben an Wiedergeburt. Das heißt, ich war jemanden anders und ich bin auch jemanden anders geworden, aber ich gehöre mir selbst nicht und alles, was ich wollte, meine Spuren auf die Papiere hinterlassen. Al-Kalamu akwa mina Selaich, wal-Kalima akwa mina Rasasa.